Bilder sind auf Seiten und Beiträgen enorm wichtig. Worauf du aus SEO-Sicht achten solltest, wenn du Bilder verwendest, erfährst du in diesem Video. Das Wichtigste kurz zusammengefasst Bilder lockern deinen Text auf und transportieren deine Informationen visuell. Doch es gibt auch hier einige Punkte, die du unbedingt beachten solltest. Erstens die Bildgröße. Auch Google liebt Bilder in Webseiten. Inhalte mit Bildern ranken tendenziell besser als Inhalte ohne Bilder. Aber auch die Bilder sollten auf deiner Webseite optimiert sein, da es sonst schnell ins Negative kippen kann. Ein Patentrezept für die richtige Bildgröße gibt es leider nicht. Hier müssen wir zwei Betrachtungsweisen befriedigen. Auf der einen Seite zahlt sich eine geringe Dateigröße aus, da die Ladegeschwindigkeit dadurch verbessert wird. Zum anderen werden zu kleine Bilder, die gegebenenfalls sogar verpixelt wirken, von Seitenbesuchern und auch von Google als negativ aufgenommen. Verwende für deine Bilder am besten das JPG oder das GIF-Format und komprimiere diese so weit wie möglich. Ideal ist es allerdings, wenn die Bilder nicht größer als notwendig sind. Um die Größe der Bilder auf deiner Webseite zu optimieren, kannst du diese direkt in WordPress skalieren. Wir befinden uns jetzt im Dashboard von WordPress. Mit einem Klick auf Medien kommen wir zu unseren Uploads. Suche das zu bearbeitende Bild und öffne es. Klicke jetzt auf den Button Bild bearbeiten. Am rechten Rand des Fensters kannst du nun schnell und einfach die Größe des Bildes verändern. Mit einem Klick auf Skalieren bestätigst du deine Änderung. Sobald du fertig bist, kannst du das Fenster über das Kreuz wieder schließen. Das Bild sollte unbedingt unter dem Dateinamen des Fokus-Keyword, für das es verwendet wird, abgespeichert werden. Besteht ein Fokus-Keyword aus mehreren Wörtern, solltest du diese durch Bindestriche trennen. Sonderzeichen, Großbuchstaben und Umläute wie Ä oder Ö sollten unbedingt vermieden werden. Der ideale Bildname für den Beitrag zum Thema Branding-Marketing wäre in dem Fall branding marketingjpg der alt -Tag. Der alt auch Alternativtext genannt, ist aus SEO-Sicht einer der wichtigsten Angaben für dein Bild. Dieser sollte auf keinen Fall fehlen. Der Alternativtext für dein Bild wird immer dann angezeigt, wenn das Bild aus verschiedenen Gründen einmal nicht dargestellt werden kann. Zusätzlich wird der Alternativtext von vielen Programmen für Sehbehinderte genutzt. Als weiterer Vorteil ist die bessere Chance, über die Google-Bildersuche gefunden zu werden. Das solltest du dabei beachten. Der Alltag sollte zwischen 10 und 15 Wörtern lang sein. Der Text beschreibt das Bild mit Worten und hilft Google so dabei, dein Bild thematisch einordnen zu können. Zusätzlich besteht durch den Alltag die Möglichkeit, neben deinem Fokus-Keyword noch weitere Keywords, Synonyme oder verwandte Suchbegriffe unterzubringen. Diese sollten allerdings stets zum Inhalt passen. Wenn du ein Bild in der WordPress-Mediathek hochgeladen hast, kannst du dieses öffnen und den Alternativtext auf der rechten Seite bearbeiten. Nachdem du diesen eingegeben hast, solltest du einmal die Enter-Taste betätigen. So kannst du sicherstellen, dass deine Änderung gespeichert wird. Nachdem die Änderungen vorgenommen und gespeichert wurden, kannst du das Fenster wieder schließen. Ein passender Alternativtext für das Thema Branding-Marketing könnte zum Beispiel sein, Branding Marketing als wichtiger Bestandteil beim Kundenwachstum und der Neukundengewinnung. Viertens, der Bildtitel. Für den Titel des Bildes empfehle ich dir, ganz einfach das Fokus-Keyword zu verwenden. Dadurch erfährt Google, um welches Thema es sich bei dem Bild handelt und was darauf zu sehen ist. Da die Bilder ja grundsätzlich auf deine Inhalte abgestimmt sein sollten, bietet sich das Fokus-Keyword dabei sehr gut an. Der Titel erscheint übrigens in der Bildersuche bei Google immer dann, wenn du mit der Maus über das Bild fährst. Du kannst den Titel in der WordPress Mediathek eingeben. Öffne hierzu einfach das Bild und verändere den Titel auf der rechten Seite. Bestätige die Eingabe auch hier wieder mit der Enter-Taste. Hast du übrigens gewusst, dass Google sogar den Inhalt von Bildern analysiert? Wenn du also einen Sonnenuntergang beschreibst, wo keiner zu sehen ist, wird Google das erkennen. Selber testen kannst du das auf der Seite cloud.google.com. Um das selber einmal zu testen, kannst du das Bild durch einen Klick auf diese Schaltfläche öffnen. Google analysiert jetzt den Inhalt. Schlussendlich wird das Ergebnis wiedergegeben. Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Video weiterhelfen konnten. Das Support-Team von kundenwachstum.de wünscht dir viel Spaß bei der Optimierung deiner Webseite. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de